Das Schöne am Kochen ist, es gibt keine Regeln. Und äh, genau so ist auch das folgende Rezept entstanden. Direkt als ich angekommen bin, hat Bastian mir ganz stolz seinen Feigenbaum präsentiert und hat mir eine Feige in die Hand gedrückt. So sind mir so viele Ideen durch den Kopf geschossen. Und ähm, für das folgende Gericht möchte ich einfach mal einen ganz, ganz einfachen Feigensalat machen. Ja, den kriegt ihr zu Hause ganz locker hin und äh, dafür brauchen wir als erstes Feigen. Kommt mal mit! Herrlich! Mehr brauchen wir gar nicht. Also das sind jetzt grob gefühlt ein halbes Kilo Feigen. Diese schneiden wir einfach in circa ja, 5 mm dicke Stücke, recht dünn. Oh, schaut euch das mal an, diese Farben, ja. und einfach schön auslegen. Die Optik spielt jetzt gar nicht so eine große Rolle. Im Prinzip kann man machen, was man will. Es sieht immer gut aus. Was brauchen wir zusätzlich? Im Prinzip nicht viel. Wir brauchen ähm, ein paar Haselnüsse, die sorgen für so ein bisschen Crunch. Ähm, wir brauchen ein paar Oliven, etwas Honig, rote Zwiebeln, ganz tollen Schafmilchjoghurt, joghurt Olivenöl, Balsamico-Essig und ein bisschen Salz. Das war's. Jetzt nehmen wir die Zwiebel, halbieren sie, bisschen vom Strunk ab. Ich glaube, eine halbe müsste auch reichen. Zwiebel oder Lauch ähm, mit Feige, das passt einfach perfekt. Und dann gehen wir hin und schneiden hauchdünne Scheiben runter. Das Ganze in der Hand zerdrücken. Haben dann die schönen einzelnen Zwiebellamellen und die geben wir jetzt einfach richtig schön über unseren Feigen. So. Dann das reicht auch schon, haben wir noch unsere Oliven und dann jede Olive einzeln schön zerstampfen. Nächster Schritt, friemeln wir uns schön die Kerne raus, ja? Und verteilen die auch schön über die Feigen. Also im Prinzip muss über den Salat nicht so wirklich vermischt werden, sondern wir haben ein paar Komponenten, die wir einfach drüber streuen. Dann gehen wir hin, unser Schafsmilchjoghurt und verteilen einfach schöne Kleckse. Die Säure des Joghurts und die Süße der Feigen, das harmoniert einfach super zusammen. Und dann gehen wir weiter, ein Schuss Balsamico-Essig, gar nicht zu so viel, also wirklich nur ein paar Tropfen, eine Prise Salz, auch nicht zu so viel und jetzt kommt's, ganz wichtig, eine gute menge jordan will das ist wirklich eine super kombination und ganz zum schluss kommen wir zu unseren haselnüssen die gehen wir ganz kurz durch den mörser also gar nicht irgendwie fein zermahlen sondern einfach nur schön klein stoßen so. das sorgt noch mal für so einen richtig schönen crunch im salat ganz grob drüber streuen und noch etwas honig und topf Na, einfach mal essen. Ja.